Was ist der Unterschied zwischen einem Leerzeichen und einem Lesezeichen? Nun, ja, also ein Lesezeichen schlägt man da gemeinsam in ein Buch, auf der Seite, wo man gerade gelesen hat, um da wieder reinzukommen. Und ein Leerzeichen gibt es ja in dem Buch des Öfteren, mhm. also im Text. Leerzeichen. Oh. Gorig. Doch